Bekommt der Emil eigentlich Fanpost? <lacht> Massenweise, aber der Emil kriegt auch sowas da. Also solche tolle Sachen kriege ich nicht, ich kriege aber dafür Beauty Tipps. Zum Beispiel. Hofer, du Verbrecher, rasier dich einmal und schaust wenigstens nicht mehr aus wie ein Verbrecher. <lacht> du, bei mir sind das eher mehr so naja Demokratiefördernde Sachen. Pass auf, ruhig das an. Che, du Antichrist! Eine demokratiefeindliche Abwahl im Parlament ist keine Oscar-Verleihung! Du Schädel! Aber am meisten folgt mir immer, wenn man so Kinderbriefe kriegt, dass ich immer eine Zeichnung dabei schaue, das ist, ein, das ist, schon, das ist. Es ist einfach herzerwärmend. Ja? Böser Hofer, böser Jay. Bitte macht euch nicht über brave Leute lustig, die nicht rechnen können. Es gibt nämlich auch bei uns in Österreich in der Schule Buben und Mädchen, die sich keinen Laptop leisten können. Deshalb wissen sie da nichts und bleiben sitzen. Brav sind sie aber schon. Gernot, sieben Jahre. Mein Gott, süß. Aber ich weiß genau, was du meinst. Pass auf, ich hab da abos. was. Schau, schau, haben wir gekriegt. Lieb, oder? Ja. Mit der lieben Zeichnung. Das ist süß. Pass auf, da steht. Ihr zwei Schlimmen. Es gibt in Österreich anständige Leute, die sich das Internet nicht leisten können. Die brauchen dann das Kaufhaus Österreich, weil sie sonst verhungern. Und verhungern tut sehr, sehr weh. Margarete, sechs Jahre. Das ist echt herz Aber weißt du ja, das finde ich auch gut. Das ist auch Boah. mit Liebe geschrieben. Auch, ja. Schon, schon. Ihr zwei Todeln. ihr nehmt das alles zurück, was ihr Böses über den Herrn Präsident in dem Parlament gesagt habt. Mir gefallen seine Gläser. Ich habe auch eine Brille. Wolfgang, zehn Jahre. Nein. Was kannst du denn da noch dazu sagen, aber, aber pass auf, ich kann das sogar noch toppen, ob du es glaubst oder nicht, das wirklich beeindruckendste, was ich je gesehen habe, vor allem aufgrund des Alters okay. vom Autor, okay. das ist der drauf, also das musst du mal anschauen, schau dir das an, okay. ein Schriftbild. Ja, bist du narrisch. Ja, ja. und jetzt pass auf, jetzt pass auf, hast du heute geschaut? Ja, pass auf. Ja, pass auf. Ihr zwei Volltrottel. Wenn ihr weiter aus diesen Lügepressendruckwerken zitiert, statt auf die seriöse Presse zurückzugreifen, die unser geschätzter Herr Bundeskanzler, er möge ewig leben, großzügig mit seinen Inseraten fördert, dann wird euch der Teufel in Gestalt des Beißerkali holen und euch irgendwo hin abschieben, wo euch keiner kennt. Sebastian. Drei Jahre. Kindermund, okay. tut Wahrheit kommt, <lacht> toi toi toi.